Da das letzte Blocks Fruit Video super krass war, also nochmal vielen lieben Dank dafür, dass ihr irgendwie was mit 56 oder so Aufrufe gemacht habt. dass Ich bin super happy da, äh, dafür und deswegen mache ich gleich noch ein Video. Das ist krass. Und da die Yo Leute was geht ab? Heute spielen wir mal wieder Blocks Fruits. Mit meinen, äh, mit meiner neuen Maus und mit meiner neuen Tastatur. Ich hatte ja am ähm, 10.11. Geburtstag gehabt. Vor zwei Wochen, oder? Ne, vor zwei Wochen. Vor vier Tagen war das. Und ähm, ich hatte die Idee, ja gut, wenn das letzte Video so krass äh, äh, war von Blocked Fruit. Da äh, mache ich doch direkt noch eins. Ich kann jetzt erstmal den Warden. Spielen wir jetzt Minecraft oder was? Seit wann gibt es den Warden in Roblox? Ich habe nur den Warden in, Warden in Minecraft. Oh mein Gott. Komm runter. Und by the way, ich habe auch die Magmafruit die Magma Fruit die habe ich äh, gekauft gehabt also ich habe random random gekauft halt und dann habe ich die bekommen und ich war super happy weil Magma meine äh, Lieblingsfotos und meine Lieblingsfruit ist und ähm, davor hatte ich Eis also war das ein guter Tausch oder ein schlechter Tausch Schreibt mir und unten in die Kommentare. Ich be besiege jetzt den Minecraft worden Und wir sehen uns dann ab. ganz kurz. Auf YouTube und auf TikTok wird ja die ganze Zeit dieses Baller meme Also stop posting about Baller. Ich ich, ich check's irgendwie nicht. Weil man postet ja dann ja über Baller. Wenn man dann gegen den Post dafür ist. Also. Könnt ihr mir mal erklären, wie das, wie das geht? Ich check's einfach nicht. Vielleicht bin ich einfach nur zu dumm, aber ich, ich check's halt literally wirklich nicht. Naja, wir haben jetzt erstmal den Morden besiegt. <lacht> Was habe ich dir getan, Junge? Oh, by the way, ich habe auch dieses geile Cape wollte ich schon immer haben. Und ich habe meinen Avatar neuen gemacht. Also bitte hat nichts dagegen. Das ist ein sehr schöner Avatar. Also ist mir das aber egal. So. Ich werde heute eine neue Fruit kaufen. Also Irgendwann Fruit ist, ne? Ähm, und ich werde sozusagen für euch jetzt skippen, bis ich die bis ich. Äh, äh, so viel Geld habe, um die neue Food zu kaufen und dann gehe ich nach Hause und dann gehe ich zum Dschungel und kaufe die neue Food, also wir sehen uns gleich Neuer Server, weil ich zu bin, dass der Warden um auf den Warden zu warten Das ist der beste Trick Ihr müsst auf den Dings hier warten auf irgendwie den Boss, der dann neu respawnen muss und dann geht ihr aus dem Spiel und geht dann nochmal ins Spiel rein weil dadurch... Weil dadurch ähm... Kommt dann... Sollte dann direkt der... Boss kommen. Eigentlich... Ähm Egal, ich gehe auch einfach auf den neuen Server. Okay. So, wir gehen wieder rein. Alter, Tab. Wir gehen wieder rein. das Kino Die ganze Zeit, ich schüsse. Das Geräusch nervt ein bisschen, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann nervt überhaupt nicht mehr. So, und jetzt meine. F Boah, wieso ist der da nicht da? Gut, ich warte jetzt bis der Warden kommt, also wir sehen uns gleich. Ich habe einfach, als ich die ganze Zeit auf das Keyboard gepresst habe, gepresst habe, habe ich den so neuen Dings geöffnet. Eine neue App geöffnet, lol. Oh, hier will jemand kämpfen? Okay. Du, du kämpfen? Du willen kämpfen? Du willen kämpfen? Hm, hm, hm, hm. Ja, komm her, wenn du kämpfen willst, Junge. Trau dich, trau dich. Trau dich. Trau dich. Trau dich. World Falcon ist die, schlechteste, ist die schlechteste Flut im ganzen Game. Trau dich, trau dich. Ja, trau dich, trau dich. Los, komm her, komm her, komm her. Du kämpfen, du kämpfen. Ja, komm, trau dich. Trau dich. So, was, was, was? So, jetzt defeate ich den Warden ganz kurz, also wir sehen uns gleich.